Bilder so aus verschiedenen Farben. Also Mosaik sind so ein sind Werke, wo normalerweise kleine Fesseln aus verschiedenen Farben zusammengestellt werden und geben ein großes Werk. Und so ist es auch, auch wenn jetzt aus verschiedenen Bilder besteht. Also das große Werk ist das wirklich Monas Werk, was wir so bekommen als gesamte Eindrucke. Also deine Welt ist diese die kleinen Pessere machen so eine größere Bilder von wie du bist auch ein bisschen. Farben auf verschiedene Menschen, ist immer anders, also weil jeder verbindet seine eigenen Erfahrungen, äh, seine eigenen äh, oder Rot, also es gibt natürlich auch die Farbentheorie, Kalte Farben wirken anders oder warme Farben. Rote ist es in unserer Kultur eine starke Energiefarbe. Der Blau verbinden wir in der Tat alle Kulturen mit Ruhe, mit Ausgeglichenheit und mit der Natur auch. Und Weiß ist es fast überall in der Welt als spirituelle Farbe. Was jetzt schon gesagt hat, es ist nicht nur so abstrakte Bilder, sondern in Wirklichkeit, du hast deine Erinnerung da getragen. Also es ist auch dein Land erstmal, Somalien. Also das ist typische Farbe, so haben im Ausland oder im Urlaub zu bringen. Und, ähm, ja, deswegen sind auch, ist auch eine Art so verschiedene Kulturen zu, zu vermitteln, wo wir dann hier wirklich so andere Länder finden können. das ist vielleicht nicht einfach, es hat mit, ja, mit Restriktionen auch zu tun, Es hat auch mit einer besonderen Philosophie, aber du hast es geschafft, auch durch die Kunst so, ja, als Frau dich zu emanzipieren oder als Frau, das, äh, ja, die, deine Welt zu zeigen oder durchzusetzen. Und das war ein Leben. Ist wichtig. Ja. Ja. Thank you.